Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Towards a Perilous Journey und äh, das heißt abgekürzt TPG und ja, hier sehen wir auch schon so ein bisschen die Map, die uns gleich erwartet glaube ich. Wir haben diese Raumschiffe quasi an unseren Händen. Wir können die komplett steuern und damit schießen und so weiter. Wir können uns Waffen freischalten und äh, irgendwelche Spezialangriffe und so weiter und so fort. Wir können, ja, wie wir hier sehen, auch Geld verdienen. Ich glaube, wenn wir irgendwas abschließen, bekommen wir natürlich dafür Kohle. Und ja, schauen wir uns das Spiel einfach mal an. Wir machen mal hier Chronicle. Und los geht's. Da sind wir schon mit unseren... Ja, Ganze ist untermalt mit ja, toller oder weiß auch nicht Technomusik. Was überhaupt nicht mein Fall ist. Und ziemlich laut, also ich musste auch wieder gut gut regeln das ganze hier, ich glaube im Oculus Home habe ich auf 50 jetzt stehen und das ist jetzt trotzdem noch gut laut, also die bässe hauen gut rein und das ist echt nicht leicht finde ich. Ich habe eben mal ganz kurz Probe gespielt und diese Lübel. Wow. Also die sollte man schnell ausschalten, weil dann dieses Netz geschossen wird. hat schon einmal gerumst hier. Man kann die Dinger auch verbinden miteinander. Ich muss gerade mal gucken, wie das geht. Wow, wow, wow, wow. Ich habe gerade für gar nichts Zeit. <lacht> Alter, ja, da bin ich schon down. Puh, ist das schwer. Aber so schnell lassen wir uns nicht ähm, beirren hier. Probieren wir jetzt nochmal. Ich versuche mich jetzt mal kurz irgendwie. Es gab die Möglichkeit, die beiden zusammenzufügen. Aber die Taste will ich gerade nicht finden irgendwie. <lacht> Ihr seht jetzt ein leicht anderes Bild als ich, weil die, äh, es gibt Spectator-Mode, drei Stück an der Zahl und das fand ich jetzt eigentlich am besten. Hier könnt ihr am besten die Raumschiffe sehen, wie die sich bewegen und so weiter. Andere war alles viel zu nah dran. auf jeden Fall ein Indie-Game, also ich glaube das sieht man auch. Kostet glaube ich momentan ,99 Euro bei Steam. Ah, ich glaube man muss erstmal ein paar Gegner abgeknallt haben und dann kann man sich zu einem verbinden. Was das jetzt dann für Vorteile bringt, weiß ich natürlich nicht. Wow! Oh, diesem Gitternetz kann man sich doch gar nicht entziehen. Alter! Gucken wir mal kurz, aber wir haben ja auch keine Kohle freigeschaltet. Hier sieht man diese Spectator Kameras. Und die kann man halt äh, umschalten, wie man möchte. Aber Mode 3 fand ich jetzt echt am besten, um das zu zeigen. Wählen wir mal eine andere Waffe aus hier das kann man alles noch nicht freischalten. Defense. Okay. Nochmal und los geht's. Okay, der Strahl dann ist schrotflintenmäßig. Also hier kann man quasi gar nicht gezielt feuern. Einfach in die Richtung halten und los geht's. Wir können auch mit dem Beat so mitgehen. The Beat goes. Ob die Musik sich auch irgendwann ändert? Das werden wir nie erfahren, weil ich dieses Level gar nicht schaffe. Vorne feuern Mit dem linken versuche ich gerade mal hier gezielt irgendwas zu machen. Boah, das wird jetzt wieder so viel hier. Okay, hinter uns ist nichts. Stirb, stirb, stirb, stirb, stirb. Das ist mehr Glück, wenn man hier durchkommt. Man kann dann ein bisschen zurückgehen, dann öffnet sich das Netz. Okay, ich habe ich hab ein Raumschiff verloren. Sieht bestimmt witzig aus, wie ich jetzt hier rumtanze. Na, das war's. Alter, ist das schwer. Das Chronicle Mode? Was ist denn dieser Journey? Ah, den habe ich sogar einmal gespielt. Probieren wir mal einfach. Journey hört sich gut an. Aber der, dieser Schuss-Schuss-Modus gefällt mir nicht so wirklich. Da ist hier die, die Viecher, die auf einmal zufliegen oder die Musik. <lacht> ah, ich brate hier alles weg. Guck doch mal. Kein Thema. Nee. Boah, wer denkt sich sowas aus? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gegen die Wand. Balla. Okay, wenn ich zu weit runtergehe, wird es schwarz. Alter. Geht gar nicht. So, Journey. Ich bin sogar besser geworden, also. Sind das die Sekunden oder? Ne, score ne? Okay, dritter Platz. Probieren wir noch mal. <lacht> verdient man jetzt Geld? Gibt es da ein Ende von dem Level und dann kriegt man Kohle? Ich, ich blick da nicht so ganz durch. Da, da, da, da. ich ihn einfach hier rum. Den kann man auch gar nicht ausweichen so wirklich. Ist auch unmöglich. Alles klar. Manchmal klappt es echt, aber wenn die zu nah kommen, ja, und besonders wenn es zu viele werden. Ja. Ein Raumschiff haben wir verloren. Oh, einer muss mal sterben von den Dingern hier. Na, das war's. Oh Mann, ich muss mir das Video gleich angucken. Das sieht bestimmt herrlich aus. Okay, besser bin ich noch nicht geworden. Na, Tutorial brauchen wir nicht spielen. So, machen wir noch einmal hier. Ach ja, Sandora hat es ja auch gespielt. Habe ich auch schon gesehen. Ein bisschen das Video. Ich will nicht mehr, ich will nur noch mal andere Waffen haben. Das ist irgendwie... Equip. Kann man uns jetzt schon irgendwas leisten hier? Wo steht der Punkterstand? Das sagt uns natürlich... Uh -uh. Und hier was auswählen? Nein. Enemies. Ach, da gibt es so ein bisschen, was es alles gibt an, an Gegnern. Die werden wir nie zu Gesicht bekommen. Okay, ah, ich habe schon irgendwie was freigeschaltet. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. Okay. So, ich würde dann letzte Runde. Ah, hier kann man ein bisschen gezielter auch. Aber oh, jetzt kann man auch andere Musik. Fällt mir schon ein bisschen besser. <lacht> wow! Und, und es wird wird's noch immer schwerer, schwieriger, oder was? Gefällt mir definitiv besser als das erste Lied. Sorry, wenn ich nicht so viel rede, aber es, ich muss mich echt konzentrieren. Scheiße. Oh. Feuer! Oh, ein Raumschiff. Wir haben einen Arm verloren. Ich muss dich so halten. <lacht> ist klar. Du stirbst, Junge. Kommt ja nur noch so ein Gitternetz. Ein ähm Bälle-Netz. Wir sind im Bällebad. Ich kann mich gar nicht mehr um die anderen kümmern. Naja, äh, Alter. Ja, Leute, das war TPG. Ich würde sagen, wir hören hier auf. Ich habe jetzt zwei Level gezeigt. Ja, was kann man sagen, also ,99 Euro ist meiner Meinung nach ein, ein Tick zu hoch gegriffen. Also da könnte man locker halbieren, wäre wahrscheinlich dann fair. Ich weiß aber nicht, was noch alles hier kommt. Wenn es immer der gleiche Modus bleibt und gleiche Maps, dann wird es natürlich blöd. Natürlich haben wir hier eben gesehen, es gibt verschiedene Enemy-Typen, die wir alle noch nicht gesehen haben. Und ja, gibt mit Sicherheit noch einiges zu entdecken, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad echt extrem hart und äh, ja, da sollte man hier irgendwie drei Stufen ein, einfügen, dass andere Leute hier auch Spaß haben. Das sollte man auf jeden Fall mal den, den Entwickler mitteilen, weil äh, ja, da kommt man ja gar nicht klar drauf. Okay.